Hi und willkommen mein name ist dann röbe und ich bin zurück zu let's play super smash bros ultimate dass mein charakter wechseln okay was ab machen okay äh, wenn wir denn wenn wir als hier zur auswahl irgendjemand einmal wir noch freigeschaltet joshi joshi so so klingt das wenn ich in joshi nachmache okay mit ähm, haben wir denn hier alles möchte möchte ich das halt alles abholen ja ja, ich bin so lange schon wieder am Zocken, dass ich hat das schon wieder abholen kann. Was haben wir schon gefunden? Geisterpunkte. Shovel Knight. Ich glaube, der kommt nicht mehr in diesem Spiel als DLC-Charakter vor, weil er halt schon jetzt hier als Geist drin ist. So kann man schon so ein bisschen herausfinden, welcher... Charakter noch hinzugefügt wird später per dlc oder nehme ich jetzt mal an also so. nicht alle irgendwie so im einen run irgendwie abholen und einfach so start und dann habe ich alle abgeholt wenn ihr mal so einzelne so abholen dann bin ich ein bisschen nervig wenn ich tatsächlich bin Ja, das soll man machen, ne? Bis bald. ich, glaub, ich tue die Mal irgendwie offscreen screen schon abholen. Boom, boom. Nein, die habe ich ausgerüstet die trotzdem reinpacken? So habe ich die jetzt noch ausgerüstet oder? Nö, hey kennen. Laufrahmen, da bringt jetzt eigentlich nicht so, aber soll jetzt. Wen steuere ich gerade noch mal Joschi, mein Gott. Spezialstandard. Ja, so so so gerne. Sachen, die irgendwie Fähigkeiten verstärken. Hallo. Gut, wo waren wir mal hin? Da war so ein Dojo-Dingen, ne? So, war noch mal? War was war das nochmal? Das war irgendwas Nerviges, ne? Oh Gott. Ja, ich erinnere mich. Das war so, ob wir da unten irgendwie besser ankommen. Weiß nicht, ja, noch, wer beschützt hat hier? woll Okay. katapultierbarkeit für jeden, also auch für dich. Weil das hat. Sieht da echt aus wie woll yep. <lacht> Ja. Okay. Aber sehr gut <lacht> äh, ja okay noch mal hab da so einen ganz einfachen trick Mein Gott, machen die einen Schaden, ey Boah, könnt ihr mal aufhören zu blocken, wenn ich gerade angreife? Ja, Damit habe ich den Multi Smash geschafft, irgendein ein die tun immer ihren Seitwärtsschritt machen, tun im richtigen Moment ausweichen das Das gibt's einfach nicht. Kann man nur so oft irgendwie? Wie kann man nur so oft? Das richtig time das verstehe ich nicht. Das ist voll schwierig. Ey. Also ich finde das schwierig. Weil ja, dieser eine Trick klappt irgendwie nicht. Lass ihn weiter einsetzen. Ich sehe wie deren Katapultierbarkeit erhöht wird, ey fliegt irgendwie Kilometer schon weg und die bei denen tut sich gar nichts Gehe weiter wird jetzt ja nicht zehn Minuten wieder umsitzen schon oft genug passiert so Perry oh mein Gegner der setzt auf seinen Spezial oben oh, meine Gegner fällt langsam also ein Schirmangriff der bringt aber nicht so gemein ja, die oben spezialattacken bringt nicht so weil die immer danach verwundbar sind ja, ich komme nicht nach oben ich weiß genau was du machst ja. Boom. Hm. Ist dann verwundbar danach Ich möchte nicht unter dir sein. Wenn du mit deinem blöden Schild dann kommst, Schild, Schirm. Oh Gott. Und wird nicht geröstet. Nicht heute. Warum habe ich so Probleme, die, die rauszauen? <lacht> ja, da bin ich wahr, sein Ich muss dorf hier ein bisschen hochleveln. Ich sage für... den sein Effekt bringt es leider nicht so. Kommen rein? aber echt rein? Hallo. Skarborn. Wo in sein Tempo und Sprungkraft? Stärker Gegner vorbei. jungen Gegner, schade. Hangerskarb, okay. Ich mir, mir irgendwie ein Vorteil hier kommt, ne? Irgendwann muss ja Vorteil sein für mich. Au. Ey, ich komme gerade darunter, ne? Alter! Ich bleib hier in der Luft, dann kannst du mich nicht greifen. wird mal, schon wieder versuchen. Ja, <lacht> ich habe schon gesehen dass der hat er irgendwie nicht mehr schafft. Okay, er hat eine riesige Verteidigung gehabt. Das Garaborn, ich muss mein Gendorf hochleveln, weil warum nicht? So, hier ist gar nichts. Boah, müssen Boah. wir noch was. man kann ich da rein von da kam ich <lacht> äh, hier ist nirgendwo mehr irgendwo was, wo ich hingehen kann da komme ich nicht weiter da komme ich nicht weiter fürs erste ja ne? eine gute idee nachzugucken 64 äh, verdammt 16 ich ein oder zwei charaktere noch hätte dann wirst zusammen kriegen aber wie komme ich ja wieder raus okay und irgendwie nicht mehr so weiter für mich das ist wieder so ein dojo erstmal dahin gehen äh, zu schwer äh. ich glaube bestimmt da ist eine treppe bildschirm steht plötzlich kopf alles klar das ist jetzt nicht so dramatisch wenn ich du, du, du, du, du, du. könnte auch irgendwie so als pokémon durchgehen oder Boah. manchmal stellen sich die gegner aber richtig an ey. ich vergesse manchmal dass wenn man den gegner irgendwie grab hat man noch ein paar mal drauf hauen kann <lacht> das ich vielleicht mal öfter machen sie angriffe ok Kaneria, die Strahlwaffe. So, Treppe. Bring mich irgendwo hin. Da unten. Alles klar. ist nirgendwo ein Geist. Da ist eine Truhe. Da unten ist ein Dojo. Bomberman. Oh Gott. Nee. Sehe schon, das klingt sehr nervig. Wie kommt man schon wieder da hin, Mann? schon wieder irgendwie nicht sicher wo ich hingehen soll als nächstes hier rechts ging es noch irgendwie weiter ich kann mich auf dem weg zu diesem boss machen aber doch mal das ist ja guck mal ein stern was auf gegner am laufenden band Besiege sie alle Wir king nummer zwei besiege sie alle alle 1000 Herzlose. Psch. Die sind alle ihre Dinger am Aufladen, ihre Schläge Boom Zwei Gegner übrig Ich würde da jetzt nicht unbedingt Gegner am laufenden Band nennen, also Ich habe so mit 10 oder 20 gerechnet, also Okay, ich habe alle Gegner am laufenden Band erledigt. Beinangriffe. Dann habe ich so ein paar mehr erwartet. <lacht> ich beschwer mich ja nicht, ne? Also macht es halt einfacher für mich. Wer bist du denn? Wallo. Riesenverwandlung für Gegner. Ja, du bist eine Riesenexe. Ich bin eine mini echse eine amphibie der nee, exe schießen drachen nee. Oder dino. ein dino und dino ja Wow, ein Level? kann ich gar nicht man <hums> <hums> kann nicht jeder riesen gegner so einfach sein Ich weiß, du willst das Dinge einsammeln, ne? Ja, hast du jetzt bist du raus, das hast du davon. Muss es das Ding ja unbedingt haben, ne? Okay. Ein bisschen schwäger vorgestellt, aber was soll's. So. Da sind wir in der Ranke, kann man da hin also nicht also auch wieder ein charakter erdbeben, die beldra erdbeben und lässt kämpfer hinfallen das meinten die mir erdbeben und schon sagen das ist ein item das irgendwie ja Munging gegen erdbeben macht gerade halter Alter, ich habe ihn noch gar nicht getroffen Junge Du muss ich halt mit einer Knarre erledigen Jetzt sogar beim Blocken werde ich jetzt Boah ist ja schon wieder Mehr. Komm her, komm her. Oh. Hey, warum ist dieser Kampf so schwierig? Lollipop. Lollipop, Lollipop. Ich bewege mich da überhaupt nicht, Mann. Was? Oh, oh, ich habe das doch schon mal ausprobiert. Ne? So. ist dich. Mein Gott. Die Baldra. Okay. Oh, mein rechter Arm ist schon eingeschlafen. Also. oder weniger. Ich lehne mich die ganze Zeit daran. Also, ach hier sind wir jetzt. Aha. Hey, warte mal, kommen wir denn den Schatz So, Long. der ist aus Street Fighter. Das glaube ich irgendwie der Bruce Lee von Street Fighter. Irgendwie jedes Kampfspiel hat irgendwie ein Bruce Lee Vertreter. der Street Fighters Version. Oh kapier. Okay, ist gut dieser Angriff. Okay. Ich habe irgendwie nicht aus der Stage raus, weil Yoshi kann sich nur mit einem Sch Sprung retten. Boom. Kick. Yoshi Kick. Okay, wir wissen mal dieses ein ist. Kämpfen dagegen? Kämpfen wir dagegen einen Boss oder so? er ja, da schon fast so aus. Bum bum. Angewiesen kaum zu unterbrechen. Oh, nee. oh, wir sind fast genauso groß wie ich. Oh Gott. Äh, Wir sollten den dann raushauen. Hallo. Äh, Wir sollten den dann raushauen. Hallo. Okay, ich kann den raushauen. hat oh. komm schon. Gehen wir aber irgendwie nur gegen Amphibien oder Reptile oder irgendwie so habe ich so ein Gefühl. In diesem Fall, also sollte ich vielleicht weitermachen. Wir bestimmt gegen irgendein boss oder so. Metal Ridley, Metal was weiß ich. Oder auch mal ein Boss im brawl, glaube ich. So, da ist er überlebt hat sogar nicht gut 99 Evolution möglich. Ja, dann hat er bestimmt Flügel. Ne? Okay, dann wir mal sehen wir den? Diesen Schloss ist ich habe noch nie irgendwie eins von diesen. Event-Dinger, oder was auch immer hat sein soll, gemacht. Also guck mal. Ah. Oh, hallo. So eine extra Level hierfür, Alter. Das ist ein Kämpfer, bestimmt Bowser, ne? Warte, robo cooper Er startet mit einem Bobamp. Klein Bowser team jetzt ja, nicht gedacht da wir kommen jetzt irgendwie in so einem Bosskampf oder so Also was? hier <lacht> <lacht> Und du auch, Boom. ja, aber ich glaube nicht, dass wir zum Ende dieses Schloss hier noch in diesem Part ankommen. Aber was soll es hm. wohl? juste Belmont, da gibt es so viele Belmont. Jostel Belmont. Los! Oh, das ich Wollte schon sagen, er steht jetzt die ganze Zeit da und wir extra und so nach mir Boom Dreck. Echt so Luftkämpfe trainieren. Irgendwie bin ich richtig schlecht darin. Oh Gott, da Andere so professionelle Spieler, die springen ja so aus der Stage und äh, schaffen es, den Gegner ja rauszuhalten. Aber ich komme überhaupt nicht damit klar. Oh. Dreck. Oh. Wenn man diese Dinger... Oh, junge steht genau vor mir dass ich gefälscht treffen so jetzt aber oh. wir sind nur immer noch eben. Im leben oh, junge verreckst du mal endlich braucht hey. Uh. Manche Gegner sind echt nerviger, als es eigentlich sein sollten. Ja, so. kann ich rumpa. jetzt uh. ein P-Switch aktiviert, mal, was zu hat. Ja, auch. Hey, Leaf, das ist der Hauptcharakter aus 3 5, 5. Das ist Mega-Ban. Wajutsu, ich, ich brauche auch noch, Kollege. Man. <lacht> oh Gott, das okay, wenn ihr nur einen Angriff spammt, dann spamm auch nur einen Angriff. Nee? Klingt doch fair, oder? dann nehmen die wenig Schaden dadurch. Weil er schon tot. nur wieder dazu Kampf beginnt mit dem Schnitter. der Schnitte. Okay. Ho, oh, oh. vier Sterne. Ja, Geh rein, bitte. Ort oh, weiß. Flammenbüros, Flammen, Flammen ja Büros, also Kritikeros Uprising. Oh, was kommt Thema? Oh, ich liebe dieses Thema. Man hört's einmal pro Level. Am Ende immer, Alter. Geh weg ich kann auch zeugs werfen alter Geh weg das ist natürlich wieder richtig nervig ist ab mich überhaupt? Nö, ich habe in seinen Hosen, erledigt Ah, oh, willst du mich verarschen ich will mich in der blöden Dose? Ich karone ist doch riesig. Wie soll ich denn ausweichen? hallo ich sollte nach diesen Kampf mal aufhören und zurück zum Dings gehen, zum Menü. So ja und dann Feuer atmen. Wo ist das? Mmm! Mmm! Wow. Oh. Boom. Oh, nichts da. Oh gott gerade wo ich das ding auf den hoffen dann bin ich ein bisschen zu schlecht für solche kämpfe ich muss noch ein paar dinger ja kaufen wissen wir sind jetzt ja ich wir fehlen nur noch ein Ding. Ja, warte, da tue ich mir noch irgendwo. Da oben war, ho -Oh, da komme ich nicht hin. Jetzt als hier. Tschüss, dann gehe ich eben. So, dunkle Samos. Boah. Echt irgendwie so darauf konzentriert meine geister oder so zu stärken habe ich so ein gefühl oh, warum treffe ich nicht so gut mit joshi auf einmal Da, weg mit dich! Ich will Fleisch! muss kämpft nun mit. Okay. Oh, wir haben noch ein, zwei Minuten also Gibt's Irgendwas. Ich muss ja auch ein paar Profi-Dinger hier erledigen, ne? oh, Frank Profi oder so, ne? gerade gerade reflektiert geschosse eigentlich genau das gegenteil von geschossen er ist direkt nah und in your face sucht man das hier zu reflektieren da <lacht> war schon hey. ich finde der kreis hat ruhig ein bisschen offener sein können vor allem weil ich irgendwie so schnell gewonnen ab ja, noch ein heißer und du KP auf null okay Octoling davon könnten so irgendwie eine Echo Kämpfer rausbringen finde ich oh Gott und sagt mir niemand dass hier eine Million von euch sind. So, das deren Angriff für mich nicht irgendwie stunnen oder so. Ich bin auch im perfekten Charakter. Kämpfen auf Mietka, merke ich gerade. Von Final Fantasy 7. Halt die Klappe, La welches. Ja, ducken bringt dir da auch nichts. ich habe so ein gefühl je länger sich das ding dreht desto schwieriger wird das ich weiß nicht wieso ja, noch ein machen kommen Gänger, ja wir mal Gengar. ohne des gegner einschläfern mhm. Oh Eine Sekunde zu spät, du. <lacht> Hey, du machst jetzt hier schon wieder nervig, als er eigentlich ist. Alter, wie kann man nur so oft diesen perfekten Ausweich machen, ey. Oh. Gengar. Okay. Alles klar. Ja, Nichts bekommen, ja Ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter und spielen klassischen muss mit mega man weil da gibt es Meilenstein für, ne? Und die sind mir halt wichtig. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.